Zehntausende Menschen demonstrieren in Leipzig gegen Corona-Maßnahmen. Ganz vorn dabei Hooligans und Neonazis aus ganz Deutschland. Ein Bündnis aus Corona-Leugnern, Esoterikern und Reichsbürgern marschiert durch Berlin. Wie finden Sie das denn, wenn Neonazis vor Ihnen im Publikum stehen? Ja. Also ich habe noch keinen gesehen. Holocaust-Leugner und Aktivisten liegen sich in den Armen. Die Leute werden wach und dann, dann schnappen wir euch. Bye.